Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Hallo, ich bin auch noch mal dabei. Ich muss echt aufhören, meine Wohnung hier einzubrechen. <lacht> Niemals, ich komme immer wieder. So, jetzt folge. Muss ich jetzt nicht vorstellen. Ey. Wir <lacht> sind immer noch in der gleichen aufnahme session wie letztes Mal. Also ja. Ja, wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession und äh, beim letzten Mal gab es die Eröffnungszeremonie oh, nee, und, und noch ein paar Kämpfe von Team Yell. Ja, oh, was für Idioten und jetzt gehen wir mal nach draußen. Wir sollen zu Route 3, damit war unser erste Arena challenge hier mhm. route 3. Okay, da ja man muss dann von route 3 aus nach Turf nach Turfield hin. Also ich zum ersten Mal die Karte gesehen. Ich habe die überhaupt nicht gecheckt. Ey. Ich auch nicht, ich habe nicht so wirklich. Ich meine, ich habe mir ich hab so gedacht. Ja, Liga Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu oh, hm? Geschenke. Geschenke ach ja ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga Präsidenten. Oh, verzeihung hier ist ein geschenk eine dauerpause für die flugtaxis wir haben schon sagt kannst du mit dem flugtaxi fliegen und zwar an jeden beliebigen ort den du schon vorher besucht hast okay alles klar ich zitiere aus der anleitung ich zitiere aus der anleitung des flugtaxis danach müssen sie noch am ziel aus so einen guten flug aber das flugtaxi bringt sich so gut wie nur an orten die du schon vorher mal besucht hast was mal Turffield willst, musst du also zum ersten Mal zu Fuß dorthin. Das klingt sehr praktisch. Das ist halt äh, wie, äh, wie Fliegen halt. Ja, nur ohne TM. Ne? Ja, äh, ja, war nicht in Sonne auch schon so? Ja, da konnte man auch. Ich meine, ja, da war es auch so. Da muss du äh, eine bestimmte Insel-Challenge machen, damit du das nutzen konntest. Ja. Früher war, früher war es ja noch ganz klassisch mit der VM, mit der VM2 Fliegen. Warte, ich überhaupt richtig ja ne. mm, nee, hier nicht ähm, ja, ich ganz da mach... ganz am besten ey. ja ich muss allerdings aber ich bin noch hier gucken was hier ist und so ich habe ich hab da gar nicht geguckt ey. Was was? Soll ich mal machen ich bin ja gerade in, in die City. glitzer glitzer habe ich gefunden glitzer glitzer glitzer, glitzer glitzer glitzer funkel funkel magst du am liebsten ja. vielleicht gibt es ja eher wilde pokémon weiß nicht. bin ich mehr ich da unten habe ich einen tm gesehen Für TM? So einen goldenen Pokéball habe ich glaube ich gesehen. Ja, ja ist, ist natürlich oh, Zahltag, Zahltag, das bringt sofort jemanden bei, damit ich schön Kohle kriege. Und wem denn? Also nicht, äh, ich weiß nicht, ob Hopplo das lernen kann. Also, klebt die Fuchs müsste es ja eigentlich lernen, ne? wenn das na no, kann. Niemand lernen, er ist auch ein kleptomanischer Fuchs. <lacht> Warum nicht? <lacht> ja, <lacht> wow. ich verspüre jetzt etwa. Zwar groß Potenzial als Trainer, aber es ist noch etwas zu früh. Komm wieder, wenn du schämt geworden bist. Okay. Okay. Oh hier jetzt war zum Angeln. Das Angeln? Ja. Willst du den Kaperdor aus, aus dem Teich ziehen? In Schild habe ich nicht nur ein Kaperdor gefunden. Da habe ich auch diese Schildkröt gefunden. Also ja. vielleicht doch. ich doch. ja auch mal in der Natur, ich habe auch mal ein paar Schuft gefunden. Aber das aber das kommt erst später. flucht gescheitert. aber das so schnell ist. Ne? Ja, ich will ich will es einmal angreifen Na, ich möchte einfach so. okay jetzt ja, mal sein können vielleicht finde ich mal wie gesagt ein schild habe ich mal die Stichcode gefunden das ist nett also gibt es nicht nur irgendwie Kavros ich wünschte mal man will würde mal wissen weil wo man eine bessere Angel bekommt oder ob man generell eine bessere Angel bekommt ja. sicher nicht das ist etwas was ich auch nicht weiß wenn, wenn Menschen Pokémon-Attacken einsetzen können, also ich denke schon, dass ich zum Beispiel einen Hyperstrahl zum Besten geben könnte. Ja. Genau. ja. Die mächtigste normale, normale Attacke überhaupt mit ab gleich. genauso wie Giga Stoß. Ja. Also ob jemand wie du das hinkriegt, ich würde auch gerne Hyperstrahl einsetzen können. Ja. Was wir dann damit machen? Ein Strahl auf andere hypermäßig draufballern. So ein Seidenschal. <lacht> oh ein Seidenschal. Ja, ist gut. Kannst du. Äh... Stimmt, ich habe ja auch Holzkohle noch. Kommen. Ja, ja Stimmt, Holzkohle würde ich da Hoplo geben. Äh, äh, das findest du in der Trainingstasche. Spaghetti, <lacht> Spaghetti, ich liebe Spaghetti. Äh, Trainingstasche musst du hin. Wo ist denn Trainingstasche? Da, da, da, da, da. Ja, Zucker, Erdbeere. Okay, jetzt gehen wir. Erdbeere. dir geben wir das hier ja. und dir geben wir das wegen Sternschauer. Ja, damit es ein bisschen verstärkt wird. Ja. Ist ja wahrscheinlich sowieso nur eine Frage der Zeit, das halt, bis man Schattenglas findet. Ja. Aber ich habe keine gute Umlichtattacke, das ist ein Problem. Oh, ist so, ist so, ja. ja ist so halt, ne? Ja. Oh, guck mal da, das ist der Bahnhof. und Was ja. heißt der Bahnhof? Guck mal da. <lacht> das ist die Deutsche Bahn ist. <lacht> ich sag zu dem machen Fall immer Deutsche Bahn. Warum auch immer? Was ist das ein Scheißkopf? Aus Zeit den Heimweg anzutreten. aber Was willst du bei mir? Was willst du? Geh weg. Oh, es ist ein cooles pokémon sehe ich was <lacht> meins, meins, meins, meins, meins, ich näher mich ich näher mich ich bin da vorbeigelaufen super bälle brauchen sind eigentlich mehr voll fehl am platz weil ich nur pokobelle einsetzt <lacht> war was ab bald wirst du sowieso super -Bälle einsetzen ich, ich tue allgemein nur pokébälle einsetzen egal bei wat auch bei legendär pokémon das wird niemals funktionieren das hat schon immer funktioniert. Das dauert zwar voll lange aber funktioniert immer es funktioniert zwar aber willst du dir wirklich die zeit dafür nehmen ja ich weiß nicht ich will das alle in den gleichen pokémon denn ich wusste auch hier sind irgendwas ey. bündel vital kraut hm, ist, ne, ist ein bitteres medizin das äh, ist halt wie ein Doppelleber. ja Und nur halt die pokémon mögen es nicht wo bin das, ich hier? das ist eine gute frage ich weiß gar nicht wo du bist da muss ein vollgas da der aus dem weiteren höhenregion zu uns gekommen ist echt bekommen uniformen haben könnte das vielleicht irgendwie der von der einen sein. Meinst du von äh, Flavia? Flavia, genau. Ja, die hat genau, doch. die hat gesagt, die hat gesagt, äh, der warte halt. Hat sie nicht den Namen von, von seinem von ihrem Opa übernommen? Oh, mal hier. In die Formladen. Ich, ich finde nicht so gut, nicht so dufte. ist auch hier nur ohne Form. Und guck mal, wie, wie teuer die sind. Denn vor allen Dingen, warum ist der denn denn so weit da unten? nicht? aber kann seine Uniform ändern das ist auch schon mal was dann gehe ich lieber in die Boutique auch, auch wenn ich ja schon ein echt gutes ja, ich nehme an das ist für die Arena Challenge da diese Uniformen oder ich, ich, ich weiß nicht ich glaube das sind ich glaube nur dass du deine, deine normale Uniform anziehen kannst oh. also die die du an hast ich glaube das ist die einzige Uniform die du tragen darfst okay das, das ist, was ich ein bisschen schade finde Arena Challenge Arena Challenge mal noch mal hier weil es mir alles Ui viel nur nicht ganz hungrig geworden. Klar, ist, das ist genau das Richtige. Jetzt ein Snack, ey. Jetzt ein Snickers. Ja. wenn es mal wieder länger dauert, schnappt ihr den Snickers. Nein, den haben wir müssen uns aufrecht zu halten Deutsche Bahn halt, ne? Komm mal, Pokémon Superman. Was möchtest du tun? Was möchte ich tun? Alles. Ist... Ja, boah. Woher kam das kaufen? Äh, nö. Nee, du möchtest nicht mit, ihm, mit dem zupfer ne? Sir. Rose, der Präsident Pokémon, die ist in den verschiedenen Bereichen aktiv, oder? Okay. Ja, Mann. Ihr quatscht alle über rose Okay, wir gehen zur Route 3. Ich hoffe, da gibt es irgendwie Pokémon zu fangen oder so. Na, klar, es ist eine Route. Warum <lacht> sollte man da keine Pokémon fangen? Weil ich will mal auch mal wieder ein neues Pokémon Team und Vielleicht, wenn ich was Gutes finde. Ich, glaub, ich glaube, dass du da was Gutes finden könntest. Oh, guck mal da, wer da ist. Da bist du ja, ich habe die Idee. Wie wäre es mit Trainingskampf? Du gegen mich, muss das sein. Komm schon, sei kein Froxy. Ganz ohne Training können wir das mit der Arena Challenge auch gleich bleiben lassen. Oh. Da bist du ja. Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen Konkurrenz abzustinken. Hey, du willst der Hopp wird sowieso gegen die Arena Challenge abstinken. weil den allerersten Kampf, ey ja ich habe alle ich habe alle bücher meines bruders durchgelesen ich habe alle in und auswendig gelernt aber ich mach dich fertig ja und dann gehen gegen nicht, stehen sie dann aus wie eine miete ja dann das auch so das kann doch niemals gut werden vor allen Dingen, du hast einen starter gewählt der gegen deinen eigenen Starter schwach ist ja Na, oh Gott. Ich schon wieder so viel schaden ja. aber ich habe jetzt einen Seidenschal. Das bringt nicht verdammt muss ein bisschen stärker das werden kollege Das hat ich angemäht um. los lernen was ich weiß eine gute unlichtattacke ähm, standpauke ja also, ich habe irgendwie so ein knirscher oder irgendwie noch stärkeres gemacht hm. ist eine physische attacke und ich glaube dann sie nicht auf angriff spezialisiert sondern eher auf Spezialangriff. ja also wer wäre gut ist hier standpauke Oh, ich Kommt gut Standpoke, siehst du? Habe ich doch gesagt, Standpoke ist eine gute Attacke. Ähm, Wird Brügler vergessen? M, das soll die Anzahl der Angriffe. Du hast im Moment ja. nur zwei Pokémon in deinem Team. Ja. ich überlege gerade. Oh, hat halt, äh, hat einen Erstschlag und du hast Seitenschlag. Ja, ich nehme Brücker raus. Wo ich die Idee irgendwie voll gut finde. Ich denke mir irgendwie so die ganzen anderen Pokémon irgendwie treten noch so mitten auf das Pokémon rein, ey. ich finde den Gedanken voll witzig. Ja, okay. Gym Chef. Nee, nein nein. Okay, ich kein Risiko ein. Von 14. also Ich nehme meinen depressiven Fuchs raus und tu meinen hyperaktiven Hasen einwechseln. <lacht> Wenn man nicht weiß, wie sein, wie die Pokémon heißen. <lacht> also, hm? Dein Pokémon heißt da eigentlich er nehmen müssen ne ja, ein, äh, eigentlich hätte, äh, müssen wir müssen im Moment aber mir hat er's ja sogar genommen von die wildwuchernde Pflanze gehabt. das ist das Pflanzierblech ein oder ne zwei Ja. oh nein oh nein das ist voll gemacht idiot. haha der Typ ist echt ein idiot ey. Bei mir ist mal wenn ich mir eine effektive Attacke sagt sagt er irgendwie so oh, du hast es voll drauf mit dem Typen und so ne ja, das ist so nervig ey ja und ups, okay. ja, ah, ist oh, du. du kannst dir tränke leisten seit wann können sich können sich rivalen tränke leisten na ah. ja, gut okay das war eigentlich schon von den jungen so da hatte champ ey, immer gerne mal Full restore eingesetzt ja. Der hat sich verhöhnt du hast was immer meine mutter gesagt <lacht> bring ihn um Sagt halt nicht irgendwie dass ich nur angreifen kann irgendwie äh, dass du keine keine status attacken mehr einsetzen kannst ja das ist nur angriffe also ja. also halt nur ganz ich. normale angriffe machen kannst du kannst halt nur noch attacken einsetzen nichts mit deinem status zu tun haben ja ich und der klaren nichts hat so ein sieg mit den rücken zur wand zählt vielleicht dafür gleich doppelt als ob der gewinnt ja nämlich nur auf micro ja, mein ist auch schon ein bisschen angeschlagen ich, meine, ich, ich weiß nicht ich glaube gegen micro noch gewinnen Maiko hat nicht gewonnen, hat keine gute verteidigung Warte man das ist nur das ist nur flug ne? Das, das, ist rein, das ist ein reiner Flugtyp. ich dachte nämlich ich dachte auch dass äh, die nächste entwicklung da davon vielleicht ein und pokémon ist ist es aber nicht weil weiß nicht <lacht> deswegen das erste mal dass es ein reines flug pokémon glaube ich gibt außer dieses eine Linie, der ich meine, ich also die reiten irgendwie auf so Wolken oder irgendwie so äh, äh, was? Ja, du? ich weiß nicht, Thunderus ja, oder irgendwie sowas, wie äh, äh, alle heißen. Vol Vol Vol ist, ist, ist kein reines Flug Pokémon, ist äh, Elektroflug. So, Borios ist ein reiner, reines Flug Pokémon. Ja. Also sonst gab es bisher immer nur Normal und Flug. Ja und halt äh, legendären, legendären Vogel Pokémon. Nein, ich meine so allgemein. Ja, es gab noch nie einen reinen Flug-Pokémon, sage ich mal, so normales. Jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, das gab es doch. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, taub sie ist normal für Das ist das. Taupsi, Habitat, und alle waren, glaube ich, mal ein normaler Flug. Ja, stimmt. Alle waren immer so normal Flug. Da hast du nicht ganz unrecht. Aber du hast hopp besiegt. Da ist noch so viel Luft nach oben. Na gut. Gutes Training ist das allemal nicht schlecht, wahl du hast ordentlich was drauf, das müsst ihr lassen. Hier hast du meine Liga karte als Zeichen meines Respekts. Direkt mal verbrennen. Du die die karte von... Hopp! <lacht> Engine City war nur der erste Etappe unserer Arena Championship. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg zur Stadt, wo der erste Arena-Etap uns war. Aber eins weiß ich jetzt schon, ich werde das durchziehen. Knaller, damit ich irgendwann den Champion den Kampf herausfordern kann. Und dann, dann schnappe ich mir den titel Ja, du richtig gehört. Der nächste Schritt wenn ich sein. hopp aus Volongam. Ich kann nicht dich hören. Du bist zu so weit weg. <lacht> ich würde erst mal heilen. Ja. Soll es heilen, bevor du irgend, irgendwas unüberlegtes tust? Weil vielleicht kommt die nächste Route. Ja, aber Pokémon Center ist so weit weg. Da ist es doch. War nicht ein Supermarkt? Nein, das ist Pokémon Center. Ja, rotes Dach, aber trotzdem. Das sah jetzt irgendwie aus, als wäre nur so normal Supermarkt. So. Ich also mal ein Start aber nach vorne machen wir jetzt sind beide Level 13. Spielen wir uns bald wieder. So, ja, wir ehren uns bald wieder und jetzt geht weg. Verletzen Sie Ihre Pokémon kommen Sie dann wieder. <lacht> ja. Schön. Also da fand ich schon immer irgendwie voll merkwürdig <lacht> Verletzen Sie Ihre Pokémon und kommen Sie dann bitte wieder. <lacht> Route 3 die Pokémon kann viel dann kannst du sie mit einem Trank heilen. und Was für gegen Gift? Wenn du immer, äh, ja, ich habe mich schon aufgestockt mit 10 von allen Sachen. Ja, ja, no shit Sherlock. Ja, oh. oh. Ich wollte Was eigentlich Rabauz. Rabauz. Habe ich glaube ich schon gefangen. Ähm, hast du das schon gefangen? Ja, tot, so glaube ich. Noch mal gucken. Ja, stimmt, hast du gefangen. Hast du dich in dein Team aufgenommen? Ich meine, das ist ein gutes Kampf-Pokémon. Ich, oh, ich muss ein neues Pokémon in mein Team haben. Wie da, das hier zum Beispiel? Da, da ist das. eins. Ich weiß, wie es heißt. Das ist ein Coutini. Siehst du, das fällt schon wieder in die Kategorie von Sachen, die ich mein Team aufnehmen würde. Weißt du denn, was willst du denn sagen? Was ist das für ein Pokémon-Typ? Pflanzen. Oh, weißt du was? Das ist männlich. will ich nicht. <lacht> was? Aber, aber ja, ja, ich bin etwas pingelig, wenn es mein mein Team geht. Das ist ein Vulpex. Das ist ein Volpex. Guck mal ja, dich habe ich noch nicht. <lacht> das ist ein wohlpex das ist auch eins ein Pokémon hätte ich gesagt. Ja? ja. Ich hätte es nicht gedacht. Dass es in einem Team aufnehmen. Es ist weiblich. Nein, ich will das nicht in mein Team aufnehmen, <lacht> weil es weil es ein normales Boden, weil, weil es kein neues Pokémon ist. Erstens, weil ich ein Feuer Pokémon schon habe Ja, stimmt. Und zweitens, es ist kein neues Pokémon. Die Silla-Anleitung mit einem Punkt gar nicht mal so falsch. Ahnung, immer wenn ich die neue Generation spiele, ich muss halt die Pokémon von dieser Generation in mein Team haben. Ja, eigentlich eigentlich ja, ich habe ich habe halt nur zwei pokémon die nicht äh, aus den neuen gen sind hey, aber da das ist mir völlig egal weil ich habe mir eigentlich einfach schon ein richtig gutes team zusammengestellt wie du vielleicht sehen kannst ich bin ein bisschen pinglich wird da eine pokémon zum beispiel nicht fangen weil es nicht weiblich ist <lacht> das, das sieht aus wie so ein pokémon das ich mir nur weiblich vorstelle deswegen muss ich das weiblich haben okay. so, äh, pix wurde gefangen wohl pix wie willst du es nennen Hopp. <lacht> ja, Nein, habe ich nicht mal Team, also ja. werde ich das nicht nennen hm. ah, ah, ah, ah, ah. Ah, In seiner Jugend hat es sechs hinreißende Schweife werden. Es wächst, bekommt noch weitere neue Schweife hinzu. Ja, insgesamt neun. Ja, und in dein Team aufgenommen. da so, jetzt will ich das andere Pokémon haben. Da ist da. Sei weiblich. Da waren zig Ja, das ist mir in diesem Spiel noch nicht auf äh, begegnet im Schild, aber. Jesus schon relativ oft begegnet und es ist. Es ist männlich. verdammt. Hier weg. Ich bin sexistisch. Ich muss ein. <lacht> was? Ja. Ah. Oh, da ist was. Oh Gott, das ist eine Oh. Hast du das gesehen? Oh, da ist das. <lacht> oh, da ist das. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> ein Pokémon aus der fünften Gen? Ich glaube, es war die fünfte Gen. Schwarz und weiß. Ja, war fünfte Gen. Mach euch. Wir verdammten Zickzacks. Ich suche meinen Traum-Pokémon. <lacht> ich bin auf der Suche nach, nach meinem Traum-Pokémon. Also Ich weiß nicht. Du musst mehr rangehen. Aber komm her. Ja. ich eben auch noch. Zick, ich glaube, auch so Erfahrungspunkte, weil die sind schon Level 14. Meine Pokémon sind gerade erst Level 14. Ja, die sind Level 10. Das ist eigentlich eine, eigentlich eine gute Stelle, um zu trainieren. Bam. Oh Gott. Ja, es ist ein normal nicht pokémon Ach so. Es ist normal und und nicht. Ja, normal und unlicht. Ich dachte da nur und nicht, Mann. Ich meine, ich meine es ist, es ist normal und Licht. Also, da hat eine Menge Schaden gemacht, also ich nehme an, du hast recht, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, dass ich recht habe. Du kannst es auch überprüfen. So so. Da war irgendwas kleines, was ist das kleine oder? es ist. nach Micro. Micro. Deswegen war das so klein. Maika. Ja, macht das Lüsschen. Ja, das ist das Erste, was ich irgendwie <lacht> denken muss. als der Name. <lacht> Warum hast du das nicht in dein Team aufgenommen? Ich meine, es ist ein neues Pokémon. Gab. Ja. Ich hab's ja in meinem Team drin. Wo ist dieses? Ah! Geh weg, geh weg. <lacht> Was ist das? Das ist ein Skunkapo. Also Skunkapo. Fang da fangen wir. Da fangen wir. Ich hoffe, du weißt, aus welcher Jen Skunkapo stammt. Das uh, ist, ich glaube, Diamant und herr Ja, Diamant per Platin. Vierte gen ja. oh, perfekt. Ja komm, das schnappen wir uns. Ja. Werde gehen nicht drauf. Zweimal ah. mm. mm. <här> äh. getroffen. <hätseln> okay. Jetzt hat er auch noch. Oh, nee. Ich weiß nicht, wie. Du kannst auch einfach X drehen, um zu werfen. Ja, ich vergesse halt immer. <hör> ich bin mir sicher, dass es glaube ich, Finalschlag hat. Es dürfte Finalschlag haben. Als Fähigkeit macht hat ähm, wenn das pokémon besiegt wird bekommst du am ende noch noch schaden war ansehen ja. aus ein hinterleib gutes gehen an eine fürchterlich stiegende flüssigkeit ins gesicht dabei ist ein reich von bis zu fünf meter <lacht> mehr voll mindestens fünf. Meter. wer saß irgendwie da und hat dann irgendwie abgemessen ja. So, jetzt sag nicht, dass ich irgendwie voll selten und nee, da, da ist es doch. Komm her, komm her. Jetzt, hoffe ich, jetzt bin ich nicht unter den untersten da. Continue. Jetzt halt Ja, komm. Und es ist weiblich Okay. Tackle. Äh, wir soweit von Pflanzproben. Ja klar, weil Feuer ist effektiv. Oh, Wolfram. Wolfram. Oh, die Initiative sinkt. Ja. Wow. Äh, nochmal Tekla. Tackle. Ich, ich, nee, ich dachte, da bin einfach... Äh, da bin ich Ich dachte, da bin jetzt im gelben Bereich. Thronborea. Oh, ja, hier, ja, ja. Er, er macht, das Thronborea macht einen auf Beyblade. Hat Turbo schon immer irgendwie Initiative erhöht? Äh, nein, äh, nein Turbo wo wurde sogar nach oben, oben gebufft. Ah, oh, volltreffer. Hat, äh, hat nicht mehr nur eine Stärke von 20, sondern jetzt mittlerweile von 50. Sich unterhöhe und kann sich auch. Ah. Äh, er oh. kann sich halt äh, aus Attacken wie äh, Wickel, Klammergriff, äh, Feuer, Feuerwirbel und Whirlpool befreien. Und kann Tarnstein und so erfernen. Äh, ja, genau. Und auch äh, Gift, äh, Giftspitzen. Und, und erhöht jetzt auch mittlerweile die Initiative. Und trotzdem ist, ist es immer noch Turbo nicht gerade bin ich eine gute Attacke. Ja. Coutini. Coutini. Coutini, das kommt jetzt in dein Team. Oh Gott, wie soll ich denn das jetzt nennen? Das nicht. Oh. Äh, gleich Problem hatte ich auch mit dem Fuchs. Ja. Steckt das seine Beinchen fest in den Boden bald dann ausgiebig im Sonnenlicht, nimmt seine Blüte eine kräftige Farbe an. Oh, schön, schön. keine Ahnung. Er sagt, also jetzt in den Namen gekommen ist. Flora. Ja. Ahnung. Name noch ausstehend genau noch wie, aufstehen Genau aufstehen. wie mein Fuchs. weil ich bin auch noch nicht koronieren. Das klingt irgendwie, weil nicht so Weep-mäßig irgendwie. So. Checken wir das Ding mal out. Ja, check it out. Ja. Ist ein Pokémon. Reines Pokémon. Verteidigung hoch, Spezialverteidigung runter. Okay, Wolflaum, wenn du würdest in einem Angriff getroffen äh, verschuldet es Teile seines Wolflaumens durch die Initiative aller anderen Pokémon sinkt. Ja. Oh, das ist gar nicht mal so, so scheiße. Krass, ja, Blatt. Oh. Oh, oh, auch nicht schlecht. Ist ein nasches Wesen. Hat einen robusten Körper. Ja, wenn sich das so dreht wie blöde. Ja, wie viel Angriff hatten das überhaupt und wie viel Spezialangriff? Oh, warte. So. Äh, Spezialangriff das wieder hm. Initiative 7 Ja, es ist ziemlich langsam. Es ist aber tanky wie sonst was. Ja, kann ich kann sagen, ne? Ähm, oh, der Ja. Soll es ja. in, ins pokémon Ja, gehen wir mal wo ich meine ganzen Dinger hier verballer. Ja. Dann machen wir die Göre dann auch platt, die da stand. Und dann guck mal, wie es weitergeht hier. Ja, gut <lacht> wow. Mehr, mehr habe ich noch nicht von der Route gesehen. Ja, dann wissen wir gleichzeitig, dass du noch mehr von der Route siehst. Oh, ich tue jetzt nicht mal, ich tue jetzt nicht die anderen. Was ich dann gefangen habe, rausnehmen. sind die, die, anderen. beiden jetzt mitnehmen oder nicht? Ich lasse die einfach im Team. Ich habe jetzt keinen Bock jetzt extra. Äh, du kannst auch. Äh, ich weiß, um... man kann auch von überall. Ja. Aber habe ich jetzt keinen Bock. dauert fünf Sekunden, ne? Zu machen <lacht> Ja, fünf Sekunden. die fünf Sekunden kann man sich dort nehmen? Nein, ich will doch was erreichen. Erreichst das doch was. So, hi, hey, was geht? was geht ab sie die Eröffnungszeremonie gesehen na klar so dass diese ganze spektakel hat mir total lust auf einen kampf gemacht oh, bringt sie um spektakuläre idee alter sportsfreund <lacht> so. und ein wohlpäck also weil ich habe meinen <lacht> <lacht> ah. äh, äh wie viel hatte die das hat jetzt gesehen äh, ein, 12. Sie hat ein Pokémon nur. Sie hat nur Bulbax. Na ja, gut, dann noch mal kurzen Prozess. Komm, man bekämpft Feuer mit Feuer. Auch nur, wie man Feuer eigentlich mit Wasser bekämpfen sollte. Ja. ja aber selbst, selbst meine Pokémon haben, haben selbst die Pokémon, die ich habe, die gegen diesen Typ voll schwach sind, haben, haben, eine, haben einen kurzen Prozess damit gemacht. Ich tritt dem Fuchs einfach gegen die Fresse. Schau nicht hin, Klepp, die Fuchs. <lacht> <lacht> das könntest du sein. <lacht> das könntest du sein. So. Bam. Einmal ins Gesicht. Und, und, okay, bis und uh, Okay, okay wollte schon sagen, das hat voll viel abgezogen. Zweimal getroffen. Ripped. 15. Ja, entwickelt sich das auf Level 16? dürft es? Äh, ich glaube, mein Pokémon hat sich Level 16 entwickelt. Ist normalerweise bei Startern. Also. Normal, ja. Ist es ist ja nämlich definitiv auch in der Realität scheiß so wie steht fest. Ja, viel Spaß beim Verlieren, ne? Ja. Oh, so. du denn? Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Fremdsprachen und uh, ohne ein du bist eine Schülerin? Laura. Pampa. Ein Pokémon aus der. Äh, aus Schwarz und Weiß, glaube ich. Äh, nee, ich glaube, äh, pam war sechste Gen. Äh, versuchen hab... wir mal, mal mit dem abzureißen. Ich meine, pam ist aus der sechsten Gen. Hm. Wirkt, wirkt, ah, und, da, da, da. und Pam-Pam glückt. von Pam-Pam Komm, Treff, trip, trip. Nee, ja, ist ja, klar. Ich. ich würde erst Lockduft einsetzen und dann äh, Gesang. Ja, okay, das stimmt auch, aber. So wirklich das Ding so tanky, ey. Ja, man kann sagen. Oh, das trifft. Oh. Oh. So, Rasierblatt. Mach Schaden, bitte. Und machen kritik oh. Irgendwie habe ich mir voll die schwächlichen Pokémon ausgesucht. Ich oh, Mann! Er ist aufgemacht. <lacht> Ich glaube RNG meint es nicht gut mit dir, ne? Oh. film of RNG, was gegen dich hat Das war ein Bolt oh, okay. Hat, hat aber auch nicht sehr sehr Okay, also gut gemacht, Flora. ja. Äh, Noch mal den ja Wir versuchen hat diesem Partner zu entwickeln. Also, wie die Entwicklung aussieht von dem? Ähm, ja, weiß ich. Okay. Ich hab's schon gesehen. Gott. Hey. Was hat er jetzt gerade über Überkopfwurf. Oh, über kopf oh, Ähm, äh, ja super hat wohl denn findet für attacken drauf das ist ja mega kacke er war ja, umschlag was sich ihre verteidigung ja Deckel. ich soll jetzt nicht noch mal auswechseln von einer voll schaden gemacht ich ja, wollte ja sagen ja. Überkopfwurf, war jetzt Kampf oder? Unlacht? Überkopfwurf ist eine Kampfattacke. Ah. Jetzt also warte ich mache den, den ja. Muss einfach den. Jetzt oder du wirfst gleich einen Ball auf ihn. <lacht> also der Trainer hat den Ball abgeblockt, sei kein die Oh, so. so, es weckt jetzt so Hopplo. Hopplo. Hier kommt. Hopplo. Hopplo. Es kommt verdammt, das sind die man die nicht gerade nicht benutzt. <lacht> Oh, Säurespeier. Äh, äh, äh, äh da ein Spezialverteidigung stark. Ja. Spezialverteidigung. Ja, warum nicht? Hey, ich hätte jetzt gerade diese Ansage mit einer anderen verwechselt. Ich hätte die Säurespeier gerade mit solchen Panzer verwechselt. Alter, macht das keinen Schaden, ey. Da Scha Attacke. Oh, das war ein Krit. Äh, ah, nee, halt, das war kein Krit nehmen ja. ich ich okay. du dir den kell meinetwegen los kratzen zu tode kratz uh. ja. Ja, jetzt haben alle irgendwie Fangpunkte bekommen ja selbst die die ich nicht benutzen will ja da, da, da, da, da. wie verloren habe ich etwa nicht genug pokémon gelernt man über pokémon ja, ich wollte wohl gerade sagen, eine kleine Mädel hat, hätte dich beinahe platt gemacht. Ja, wenn du jetzt gucken, ob die mal haben, sammelst du dabei immer mehr wissen, über sie zum Beispiel, dass sie sich leicht empfangen als wenn du ihre KP feigen hast. No shit, Sherlock. So hat mir der Champion der hat aber nicht beigebracht. Der hat einfach einen Ball geworfen und fertig. Ja, war, ah, verdammter Dreck. Oh, oh. Pampoli. <lacht> <lacht> Eigentlich ganz gut, gut mit, mit Flora. Ja, aber was platt? 12 HP? Äh, das ich, das ich aushalten. Ein paar poli hat nicht so einen hohen Angriff. Okay, jawohl. Ich war mich, ist äh, stimmt? Dein Pokémon ist auch nicht gerade Schnellste. Bamboo ist nämlich auch nicht äh, gerade schnell. War das halt für eine Initiative 7? Ja, 7. <lacht> ja, okay. Volltreffer. wollte ich gerade sagen. Das konnte nun ein Folterfahrer Fähigkeit wirkt. Verteidigung von Bamboo steigt. Ja, das Pokémon ist ein tanky Bastard. Äh, ja, Fangen warum nicht ja. Ja, du fängst gerade einen pokémon aus der siebten gen das wollte ich sogar in mein team aufnehmen aber ja? ich habe sonne irgendwie nicht äh, nicht so sehr gemocht ich habe das halt nicht ich habe irgendwie kam irgendwie nie dazu irgendwie das durchzuspielen nicht keine Ahnung, ich hatte drei äh, feier emblem spiele vor mir liegen ja so du <lacht> alle durch durchgespielt ne äh, habe ich auch noch nicht alle durchgespielt echt nicht ja ich weiß nicht ich hatte so viele sachen dazu zocken irgendwie <lacht> Ist kräftig genug um problem ist das 50 fache seines gewicht zu tragen um, Umgang mit Schlamm ist das sehr geschickt. Es ist wurde das das da, ist, das ist ein reines Boden-Pokémon. Ich meine, aus der Entwicklung, ich meine, es ist ein Esel. Und was ist, was die Entwicklung davon und ein Pferd? Oh, ich kann ja Camping machen. Ja, ähm, sucht dir einfach die Idealen Orten, kannst du das auch immer machen. Das ist auch ganz gut cool in der Naturzone, wo ich dann andere <lacht> Spiele sehen können. Und dann könnt ihr bei dir reinschauen. Du geh weg, ich tu mal hier campen habe ich noch nie gemacht ehrlich gesagt das soll du mal tun ich habe das schon ein paar mal gemacht äh, äh, äh. Äh, okay. definitiv zu viele dinger äh, hier da kennt ah, ist, ich glaube du hast du hast nicht, nicht genügend platz dafür da ja, stand doch oder ganz ja. kannst auch auf routen ein dingen oh. glaube einfach nur dass du zu wenig platz hast hm okay wir haben schon 30 minuten also ja würde ich Baller. ja ja aufs werde ich wahrscheinlich zum pokémon center zurück um mich heilen und dann machen wir weiter auf gute 3 ja. gut dann sage ich danke für fürs zuschauen lassen abo like kommentar auch beim Metal mario master danke und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bei pokémon schwert Ciao. Tschüss.